de venir ici, je pensais que Beach Cake, c'était un gâteau. Et puis grâce à Novastan, j'ai découvert que dans cette ville, il y avait plein de jeunes qui voulaient écrire sur leur pays, la culture, l'économie, l'art, la société et même la cuisine. Je Novastan, das sind vor allem Menschen. Seitdem das Projekt existiert, seit fünf Jahren, habe ich schon sehr, sehr viele sehr inspirierende Menschen aus verschiedensten Hintergründen kennengelernt. Sei es Redakteure, aber auch Interviewpartner. Und ich hoffe sehr, dass diese Austauschplattform in den nächsten Jahren auch dank eurer Unterstützung weiter wachsen kann. Ich bin seit drei Wochen hier in Kirgisistan in Bishkek, und ich muss sagen, ich fühle mich sehr willkommen. Ich habe ähm, gefühlt schon wirklich die halbe Stadt kennengelernt ähm, und über Novastan auch sehr viel Informationen schon bekommen über Zentralasien. Und äh, zum Beispiel hätte ich niemals herausgefunden, was gut ist. Gut sind kleine Quarkbällchen, schmecken furchtbar, nie jedenfalls, aber vielleicht kommt das noch. Novastan ist auch ein Projekt, das für die étudiants in Journalismus und sciences Politik sur un ton assez libre et je crois que c'est important d'avoir encore un média indépendant à une époque où c'est de plus en plus rare et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de vous.